Wie kann man in Excel schnell und einfach eine Kreuztabelle erstellen, um den Zusammenhang von zwei Variablen zu analysieren? Das geht mit einer Pivot-Tabelle und hier möchte ich kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich habe dafür hier einen kleinen Minidatensatz und um jetzt die Pivot-Tabelle zu erstellen, gehe ich hier zunächst mal auf Einfügen und dann auf Pivot-Table und dann kann ich hier auswählen, auf welchen Bereich sich diese Pivot-Tabelle beziehen soll, dafür wähle ich diese beiden Variablen hier aus. Ich habe hier also Variable Q1 und Q2, jeweils mit den Ausprägungen hier 1, 1, 2, 3 und hier 1 und 2 und das NA steht für Not Available, also für einen fehlenden Wert. So, hier habe ich jetzt den Bereich für die Tabelle ausgewählt und hier unten kann ich dann auswählen, ob die Tabelle in dieses vorhandene Arbeitsblatt hier hineingeschrieben werden soll oder in ein neues Arbeitsblatt. So, ich erstelle jetzt die Pivot-Tabelle innerhalb dieses Arbeitsblattes hier. Und hier auf der rechten Seite kann ich jetzt einstellen, wie die Pivot-Tabelle aufgebaut sein soll. Zunächst mal muss man sich jetzt überlegen, welche Variable soll in die Zeilen und welche in die Spalten. Da geht man üblicherweise bei einer Kreuztabelle so vor, dass die abhängige Variable in die Zeilen kommt... Und die unabhängige in die Spalten. Das heißt also, wenn wir in diesem Beispiel mal davon ausgehen, dass die Q2 hier die abhängige Variable ist, also die Variable, für die wir hier die Anteile berechnen wollen, dann setzen wir die abhängige Variable in die Zeilen. Und die unabhängige Variable, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das die Q1 ist, die hier also die Gruppen definieren soll, die wir miteinander vergleichen wollen, diese Variable ziehen wir in die Spalten. Damit ist jetzt das Grundgerüst der Kreuztabelle hier schon aufgebaut. Sie sehen das hier, dass wir also jetzt in den Spalten die eine Variable haben und in den Zeilen die andere. Und jetzt müssen wir nur noch definieren, was in die Zellen der Kreuztabelle geschrieben werden soll. Und dafür dient das Feld hier unten rechts Werte. Dafür kann ich jetzt einfach eine der beiden Variablen, ist egal welche man nimmt, in, diese, in diesen Wertebereich hier hineinziehen. Und dann werden alle Zellen der Kreuztabelle aufgefüllt. Und zwar bedeutet zum Beispiel diese 1 hier, dass es eine Person gibt, die diese Wertekombination hat, dass sie in der Variable Q2 den Wert 1 hat und auch in der Variable Q1 den Wert 1. Und dann haben wir hier eine weitere Person, die hat hier in der Variable Q2 den Wert 2 und ebenfalls in Q1 den Wert 1. So werden die ganzen Zellen der Kreuztabelle hier aufgefüllt. Bei den Werten in der Kreuztabelle handelt es sich jetzt um absolute Häufigkeiten. Wir können also die Anzahl der Personen sehen, die in einer Zelle der Kreuztabelle sind. Meistens ist es allerdings so, dass man sich eher für die Prozentwerte interessiert, und zwar im Speziellen für die Spaltenprozente. Man möchte jetzt wissen, wie viel Prozent der Befragten innerhalb einer Spalte auf die Ausprägung 1 der abhängigen Variable fallen und wie viel Prozent auf die Ausprägung 2 der abhängigen Variable. Hier sieht man, dass sehr einfach, da das jeweils nur eine Person ist, sind das dann jeweils 50 Prozent. Und diese Prozentwerte möchten wir gerne angezeigt haben. Dafür geht man folgendermaßen vor. Man geht hier unten nochmal in den Bereich Werte, und kann dann hier über dieses Dropdown-Menü auf die Wertfeldeinstellung gehen. Und in diesen Wertfeldeinstellungen kann man hier auf der rechten Seite gehen auf Werte anzeigen als. Und Sie sehen, dass die Voreinstellung ist, dass keine Berechnung durchgeführt wird. Es werden also die absoluten Häufigkeiten angezeigt. Und man kann das jetzt hier ändern auf Prozent des Gesamtergebnisses. Das sind dann die sogenannten Gesamtprozente. Oder auf Prozent des Spaltenergebnisses, die Spaltenprozente oder auf Prozent des das Zeilengesamtergebnis ist, das sind dann die Zeilenprozente. Wir wählen jetzt die Spaltenprozente und gehen auf OK. Und Sie sehen dann, dass sich das hier sofort ändert. Und wir haben jetzt genau das, was wir gerade besprochen hatten. Wir sehen jetzt, innerhalb der Spalte hier verteilen sich die Befragten 50-50 auf die Ausprägung 1 und 2 von der abhängigen Variable hier. Und hier sind es zum Beispiel 1 Drittel, 2 Drittel und so weiter. Man sieht also, wie sich innerhalb der Spalte die Personen auf die Ausprägung der abhängigen Variable verteilen. Und das ist genau das, was einen bei diesen Zusammenhangsanalysen insbesondere interessiert. So, und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, diese fehlenden Werte hier auszublenden, wenn man sich für die nicht interessiert. Und das funktioniert hier in Excel sehr schön einfach. Man kann hier auf dieses kleine Dropdown-Menü gehen und kann dann auswählen, welche Ausprägung dieser Variable angezeigt werden soll. Voreingestellt sind alle und wenn ich dann einfach das Häkchen bei NA wegnehme, dann verschwindet das aus der Kreuztabelle. Genauso kann ich das auch hier bei der anderen Variable machen. Auch hier nehme ich das Na weg und habe dann nur noch die gültigen Werte in der ähm, unabhängigen Variable 1, 2, 3 und in der abhängigen Variable 1, 2.